Mir hat die Archäologie enorm fasziniert und erst kurz vor der Matur ist mir aufgefallen, dass ich sehr Spass habe an Naturwissenschaften und haben wir dann überlegt, Archäologie als Hobby, das geht. Physik als Hobby ist wahrscheinlich schwieriger und Darum dann habe ich Physik studiert. Da hat es auch ein paar ältere Professoren gehabt, die gesagt haben, hey, alle Mädchen nicht nur mehr, sie sollen doch Geschichterei, Packe Strümpfe kaufen. Das ist war eine verrückte Mission. Wir haben das 1980 beschlossen und der Start war 1985. da ist einfach sehr wenig Zeit für so Instrumenten zu entwickeln. Alle Leute waren gestresst und da ist alles Mögliche schief gegangen natürlich. Die Elektronik von Deutschland, die die Elektroniker soll auf Bern bringen, zu integrieren. Und Frankfurt am Bahnhof ist Dirk gestohlen worden. Und wenn sie einen Weg schon zeitlich das Problem war dass man beim Komet, man wusste, dass der Komet ein helles Objekt am Himmel ist. Und die Kamera war programmiert auf den hellsten Punkt im Himmel. Und es wusste kein Mensch, wusste, dass der Komet etwas Schwarzes ist. Erstens ist der Komet immer in einer von der Fotos und das hellste ist der Staub, den man sieht, weggehen vom Komet. Und zweitens het es natürlich ziemlich eine Nachbearbeitung, bis man ein scharfes Bild hatte. Ich konnte mich nicht auf Fotos konzentrieren. Ich konzentrierte mich auf unsere Daten konzentriert, Es war meine Software, die die Daten gezeigt hat. Ich war absolut mitgerissen von dem Gefühl, dass wir jetzt wirklich Daten bekommen. Und die waren fantastisch. Und wir haben ja lange Jahre gebraucht, bis wir die wirklich ausgewertet haben und verstanden haben, was wir eigentlich in dieser Nacht gesehen Und dort war ich bei Malons dabei. Und da war es Das geht einem wirklich ans Herz. Oder? Wenn man, sie sagen, der Baby zu ja, war. Das war ja mittlerweile mein drittes Kind. Oder? Ich habe zwei Töchter und das war die dritte Tochter. Und wenn man die sieht ausfliegen, dann war es wirklich ein Ausfliegen. Oder? Das macht einem weh. Und auf der anderen Seite macht es einem stolz. Oder? Sobald wir etwas näher beim Komet gewesen sind, haben wir es gesehen mit unserem Instrument. Oder? Wir haben einfach die dichte vom Gas gemessen und plötzlich hat das einfach Auf und ab und auf und ab. Und dann, wenn man das verglichen mit dem Bild vergleicht, hat man gesehen, dass die Drehung des Kometen, da haben wir zwölf Stunden dreht, Das sieht ja aus wie ein Ente. Und wenn wir genau den Kopf angeschaut haben, also von vorne Enten, dann ist ja die Fläche klein, kommt wenig Gas raus. Ein bisschen später sieht man drei Zeiten der Enten. Dann hat man viel Gas. Und das ist genau das, was wir haben, in unseren Dichtungen gesehen haben. Das hat es natürlich enorm spannend gemacht. Extrem schnell haben wir gesehen, was man alles messen. Das war verrückt. Oder? Das hätte ich mir nie vorstellen können. Wir haben schnell mal gemerkt, dass das stinkt. man also nach äh, Füllen einhält, Schwefel Wasserstoff, Essig und äh, Ammoniak, Roststahl und alles Mögliche das hier Substanzen hatten. Unsere Instrument haben ja, jedes Massenspektrometer alle Stunden ein Kommando gebraucht. Aber, aber es war absolut fantastisch, wie das Team mitgemacht hat. Die Leute waren so motiviert und so gut. Und manchmal war jetzt fast geracht, wer jetzt darf. Ich weiß noch über Weihnachten müssen wir das natürlich auch machen. Und dann habe ich gesagt, dass Weihnachten der Chef sagt, das mache ich, mache dir frei und dich. Nein, nein, ich kann schon, ich kann schon, nein, nein, hilf so, oder? Sie hat auch gar nicht mehr aufhören, aber ich würde sagen, nach zwei Jahren sind wir alle zusammen ein bisschen flach gelegen. Die also Mission hat, hat ja enorm viel Erkenntnis über den Entstehung des Sonnensystems. Also das muss sehr seufig passiert sein, das Sonnensystem. das ist nicht heftig passiert, es keine heftigen Kollisionen. Das flüchtige Material ist extrem ursprünglich. Diese Top-Verhältnisse die deuten darauf hin, dass, dass das Material älter ist als Sonnensystem. Und das ist natürlich fantastisch. Oder damit haben wir jetzt äh, eine Möglichkeit, früher zu gehen als Sonnensystem. Also jetzt bin ich bei der Archäologie. Ja. Darum können wir jetzt noch weiter zurückkommen in der Geschichte des Materials, das das Universum ausmacht.